Also einmal kurz, wenn da so jemand kommt wie Walter, dann fällt einem eine Sache schwer und zwar das, was ich euch jetzt sagen werde. Schön, dass ihr am Start seid zum Drei-Städte-Battle. Drei Städte, drei Bürger. Wir fahren nach Hamburg, Karlsruhe, München. sind jetzt in Karlsruhe, Südwesten Deutschland. Ich wusste es von, ich hab's gegoogelt, Das weiß ich. Wir werden die besten Burger testen. Eure Empfehlung war natürlich gefragt und die Schwergewichte jeder Stadt werden getestet. Jetzt geht es zu Deli bürger Wir ballern uns hier rein und gucken, was da kann. Let's go. Jede Stadt bringt sein Feeling mit sich. Guckt euch mal diesen Hintergrund an. Das ist ein Traum, dieses Gebäude da hinten. Und das erste, was ich hier in Karlsruhe gedacht habe, ich sage es euch, war im Auto durch die luftströmanlage im Auto. Das hat gerochen nach Süden. Und jetzt geht zu Deli -Burger. Er ist hier vorne. Ich gönne euch jetzt noch nicht den Zoom. Seit Ewigkeiten habt ihr diesen Burger empfohlen. Jetzt werde ich ihn endlich testen. Es gab, glaube ich, kaum einen Burger, der so oft empfohlen wurde. Wir werden schauen, wer von den drei Städten natürlich zum Schluss am besten abstoppt. Wer holt sich die Krone der drei Städte und eventuell auch den Titel zum Besten Burger Deutschlands? Wir werden da jetzt erstmal rennen gehen. Also ich habe hier die Jungs am Start von Burger, den Chef Lukas und den Sascha. So, die haben sich kaputt gelacht, weil ich eben gesagt habe, ich habe einen Tee getrunken und war geflasht. Weil ich, ich bin da nicht so Koffein und so. Ich war voll weg. <lacht> komplett äh, auf Sendung gewesen, aber um zum Thema zu wir werden jetzt euren Burger testen. Ich habe ja von tausend Leuten die Empfehlung bekommen, schon seit Ewigkeiten, dass dieser Burger einfach reinknallt. Was uns ausmacht, sind wirklich die Zutaten, die wir hier aus der Region beziehen und dass wir wirklich alles selber machen. Das gibt für uns einen optimalen Geschmack. Sprich, derjenige, der jetzt hier eine Glutamatpeitsche erwartet, den müssen wir leider enttäuschen. Bei uns ist es ein wirklich klarer, puristischer Geschmack. Aus reduziert. Kleine Kade. So wollen wir das sehen. Keine Geschmacksverstärker, keine Täuschung. Das kann jeder. Das kriegen wir bei McDonalds oder sonst wo. Aber das wollen wir hier nicht. Rein theoretisch. Würdet ihr jetzt nur so angenommen, für euren Burger wetten? Würdet, würdet ihr eine Wette eingehen? Auf jeden Fall, der erste Platz. Hey. Das ist Geschmackssache, ja. aber ich, ich habe mir die Videos angeguckt und ich bin der Meinung, wir brauchen uns da echt nicht verstecken. Letztendlich entscheidet Geschmack, Geschmäcker sind unterschiedlich. Von der Qualität her brauchen wir uns da auf jeden Fall nicht verstecken. Da, da gehe ich eine Wette ein. Okay, also angenommen der nächste Gastronom, <lacht> ob er mit dir um meinetwegen 250 Euro wettet, welcher Burger besser ist, ohne dass du jetzt weißt, gehst du ein, die Wette? Auf jeden Fall. Du hast Eier, Mann. Ich schwöre, ich mag Eier. Das machen wir auf, Lobo, da war nicht auf meine Kinder und sonstiges, aber sowas machen wir. Ja, geil, okay, dann gehen wir rein. Also, wir akzeptieren auch, wenn Burger mit Messer und Gabel gegessen werden, aber für uns gehört es eigentlich mit der Hand gegessen, deswegen ist hier ein Gast ein Waschbecken. Oh, geil, Mann. Wenn jetzt hier ein Gast kommt, ne? Der geht hier vorne hin, so wie ich zum Beispiel, hat sich richtig die Fresse eingesaut und der kommt dann hier hin und macht erstmal so hier äh, den hier und so. Für dich wäre das ideal, wenn man sich die Videos anguckt. Yes. Ich mach das danach. Ich schwöre, ich, ich mach, mach mir noch so eine Gesichtsdusche. <lacht> ja, ja. Und dann sieht man hier, also normal bestellter Gast hier, das ist auch außerhalb von Corona nicht. Und dann sieht man hier eine ganz üppige Spülküche und hier nochmal mal unsere Vorbereitungsküche. Das sind so wirklich unsere selbst eingelegten Zwiebeln, unsere Gurken, Jalapenos, die wir selbst einlegen mit den Gewürzen dann. Also das ist nicht hausgemacht, einmal auf und eine Prise Salz, hat, sondern das ist hausgemacht, wirklich von vorne bis hinten. Deswegen arbeiten hier auch 35 Menschen im Team, Boah krass. weil wir halt wirklich alles selber machen und das braucht Hände. Hier werden unsere Pommes gestanzt. Hier sind gerade die Brioche-Brötchen, die aus, von dem Karlsruher Bäcker kommen, aus dem regionalen Korn. Die werden nochmal über den Butterroller gezogen. Schön warm gemacht und butterig gemacht. Das heute Morgen frisch gewolfte Fleisch liegt auf dem Grill. Und hier wird es dann final zusammengestellt und geht dann raus. Brioche, schöne Zuckernote, milchig am besten im Geschmack. Schön weich, so muss das sein. So sieht es aus auch schon mal. Guck mal, hier siehst du auch nochmal, wo kommen all unsere Sachen her. Also unser Fleisch, wo beziehen wir das her? Der bekommt unter anderem vom Hedwigshof. Und dann sieht man hier auch noch mal unsere Bäckerei, die das Brötchen backt aus einem regionalen Korn. Unsere Kartoffeln, die wir aus der Pfalz beziehen. Und unser sonstiges Gemüse auch. Das ist für uns ganz, ganz wichtig. Wo kommen die Sachen her? Weil wir wollen damit kleine Betriebe unterstützen. Wir wollen ja. eine maximale Qualität. Und das ist unser Anspruch. Finde ich geil. Genauso muss es sein. Jungs, was habt ihr eben gesagt? Ihr bester Burger oder was? Auf jeden das Fall Ja, genau. was macht den Burger aus hier? Einfach die frischen Zutaten und der ja. Geschmack. Unglaublich. Ähm, Eins genau. bis 10, welches Ranking? Schon 11 eigentlich. 11, ja? ja. Sehr ja. Sehr gut. ja. Viel Geld schon ausgegeben Okay, glaube ich. Also aber man sitzt dir nicht an, du hast gute Figur. Ja, ja, geht noch, geht ja, zeig noch. Mal. Kannst, kannst du Bauchmuskeln zeigen Emma? Genau. So, komm, einmal? Doch, komm, einmal. Mein Corona nicht so gut. Doch, doch, glaub mir. Die Frauen wollen das sehen. <lacht> <lacht> Nein, traut dir nicht. Nein, alles gut, danke für die, für die Action. Bis ne? dahin. Ciao, ciao, ciao. Also hier ist es ganz simplistisch gehalten. Das ist unser Signet. Burger. Das ist wirklich unser, ja. mein Favorit mhm. muss ich sagen, und der ist zum Signature-Burger geworden mhm. mit Zwiebelrelish. das sind Zwiebeln, die langsam karamellisieren, mhm. mit Essig abgelöscht werden und ja. dann schön einkochen und einem krossen Bacon dabei. Von den Burgern so an sich, ne? seid ihr ja an sich relativ basic, also ihr habt jetzt nicht den richtig ausgefallenen super fancy irgendwie Scheiß, ne? das habt ihr nicht. Das machen wir manchmal als Special, aber diese Karte in der Qualität jeden Tag, sieben Tage die Woche abzubilden, ist für uns schon ja. mega herausfordernd. Deswegen beschränken wir uns darauf. Ja, also bei Bürgern mag ich gerne das klassische. Wir nehmen den Cheeseburger und wir nehmen den Deli-Burger. Die werden wir beide testen. Machen wir das so. Wir haben jetzt den klassischen Cheeseburger. Ich nehme eigentlich immer Cheeseburger. Für mich ist das so Disziplin. Beim Italiener gibt es eine Pizza zum Testen, beim Griechen Gyros. Als die Paradiszipline muss getestet werden. Wir haben hier diese wunderschönen, selbst eingelegten Gurken. Wir haben selbst eingelegte Zwiebeln. Alles vom Feinsten. Und jetzt lassen wir uns das schmecken. Allererst, was du merkst, habe ich das so in der Intensität bei McDonalds damals nur gehabt. ist nun mal ein erfolgreiches System. Das hier ist das ein besser. Du beißt in diesen Burger und du hast diese Röster rum dieses Fleischige, was ich eigentlich nur von McDonalds kenne. Das, das hast du direkt und direkt im Nachgang, bam, knallt euch die Gurke in die Fresse. Das ist genial. Ganz sanfte Burger-Soße. Also nicht so, dass es an Intensität fehlt, sondern die ist einfach so geschmeidig, würde ich sagen. Hier haben wir eine richtig dicke Ladung und Bacon jetzt drin. Diese Relisch da drin, Zwiebelrelisch, ne? Butterweich ist Brioche auch. Ein, zwei, ich euch schon mal jetzt. Yes. Endbewertung kriegt ihr am Schluss. Bei eins kann ich euch schon mal sagen, eine der besten Burger, die ich hier gegessen habe. Nächster Tag, nächster Burger. Ich habe eben schon Franklin getroffen. Ich bin hier in Wolfratshausen gerade. Und jetzt geht's nach Unterhaching. Direkt neben dem Fußballstadion. Ist ein kleiner Stand. Franklin sagt, das ist der absolute Hammer. Eigentlich würde er eine 10 von 10 geben. Kann er nicht ganz. Er möchte ihn noch ein bisschen was fürs Leben offen halten, dass er sagt, vielleicht kommt noch mal ein besserer Burger. Wir gucken mal, wir fahren jetzt hin und treffen zu Franklin. Aber oh, die Ehre Jürgen. <lacht> Grüß dich. Ich, ich muss dazu sagen, wir haben uns eben schon beim anderen Video gesehen. Deshalb gibt es jetzt keinen Zungenkuss, sondern nur so eine Begrüßung. Ja, Digga, Wir machen nachher noch ein bisschen rum. Ja, Julian äh, hat mir vorhin gesagt, Smashburger, das Heftigste, was du gegessen hast. Smashburger, so gut, wie man ihn nur machen kann. Besser geht's nicht. Äh. Normalerweise muss man dazu sagen, der Besitzer des Ladens heißt Dave. Und das ist ein Ami, der hier nach äh, Deutschland gekommen ist. Äh. Der macht das mit Leib und Seele. Also mhm. wirklich, der, der liebt und lebt Burger. Und der zimmert ihn jedes Mal raus. Ich war jetzt schon etliche Male hier. Jedes Mal war Dave da. Heute bist du da. Heute ist er krank. Ich hoffe, dass der Ersatzspieler genauso gut ist wie, äh, wie der, der Hauptspieler hier, ne? Ich hoffe, also die Burger sehen heftig aus, das sage ich schon mal. Ja, ja. ja das kann was, also kann was, ist auf jeden Fall Münchens bester Burger. Meine Meinung und auch was google bewertungen und so weiter ja. angeht. auch was man so im meisten Tonus hört, ist ja. der beste Burger Münchens. Okay. Ich guck mal schon mal, ob ich unauffällig hier einmal kurz zeigen kann, wie viel los ist. Ja, ja, also befindet sich <lacht> mitten auf dem Edeka-Parkplatz. Ja. noch nochmal von außen, dass ihr den Eindruck habt. Wirklich ein ganz kleiner, bescheidener Stand, aber die haben es in sich. Pennsylvania Burger nennen wir, ne? Mhm. Da ist der gute Ich hoffe, du hast nicht zu viel versprochen. Jürgen. Ich, also, ich, wenn er so ist, wie er immer ist, er ist er eigentlich ein Doppelfleisch. Oder ist das Doppelfleisch drauf oder bin ich dumm? Sieht mir nur noch einfach aus. Hat er, glaube ich, verschissen. Also, Jürgen, mein erstes Feedback an dich. Es ist genau das, was ich mag. Das kommt mir so matschig rüber, so richtig schön weich. Optik hier mit den Jalapenos. Hier noch schön die Mayo, Käse. Schöne Süße. Die Zwiebeln sind so krass, das knistert direkt, wenn man da reinbeißt. Richtig krass. Käse, der Garn ist krass. Dieser Cheddar-Geschmack wieder direkt durchkommt. Weiches Bann, Wunderiges Aroma direkt. Das kommt oft bei Burger nicht durch. Bei denen kommt das durch. Das brioche kommt mhm. mit dem Fleisch und dem Fett. Das vermischt sich so ja. perfekt einfach nur. Und oft sind die anderen Sachen zu intensiv, ja. dass du das Bann ja. zum Beispiel nicht mehr Du schmeckst alles mhm. einzeln nacheinander. Da kommt jeder Geschmack einzeln raus. Alles durch. kommt einzeln raus. Ja. Allein schon die Farbe von dem brioche -Bun. Das ist so golden. Du denkst einfach nur noch an Butter. Du isst das, ja. du hast so einen dicken Block Butter vor Augen. Ja. Das ist was, was schmeckt heftiger als Butter. Das Ding ist, wenn du doppelt Fleisch hast, mhm. dadurch, halt, dass halt ein Smash-Patty mhm. sehr, sehr dünn ist, mhm. hast du halt jetzt hier den Fleischgeschmack nicht so stark. Ist mir auch aufgefallen. So, das ist eins, was mir aufgefallen ist, dass der Fleischgeschmack nicht ganz so stark war. Aber natürlich, beim dünnen Smash-Patty, wie soll da dieser Speis. Wir müssen uns, uns nochmal noch schnell an. machen den ganz schnell mit doppelt ja, Fleisch. Ja, sag den. Das müssen wir testen jetzt, einmal. Ich schwöre es euch. Ich weiß nicht, das ist so oh heftig zu ich habe letzte Zeit die krassesten Burger gehabt, die überkrassesten. Food Brothers Berlin, diesen Burger, dieser andere Burger auch schon war auch so Endgegner. Oh, ich weiß es nicht, Leute, was ich da jetzt mitmachen soll, Mann. Wir fahren gleich noch mal ein weiteres Video machen, weil ich dafür so viel Zeit brauche, drüber nachzudenken. Ich werde bis zum nächsten Video warten. Im Auto habe ich eine Fahrt alleine und werde mir die Bewertung überlegen. Ich muss den Laden verteidigen. Ja? Wir haben verkackt. Ja? Auf dem Burger ist normalerweise nur ein Fleisch drauf. Ah. Aber ich nehme ihn immer mit zwei Fleisch. Was schmeckt ah, noch besser? okay. Jetzt ist mich, in meinen Augen perfektioniert. Oh, das, das gut, musst ich... Schau dir das mal an einfach. Oh, ganz böse. Schau dir das mal an. Mit dem Bacon nebenan noch. Das ist auch die gute Hermanns-Mayonnaise. Auch in der Saftigkeit. Ich sage es euch. Also das ist ein ganz knifftiges Ding zwischen... Zu saftig und das Fließt runter und die Fresse ist zu voll. mit dieser perfekten Saftigkeit und der hat eine perfekte Saftigkeit. Jetzt kommt auch das, das Verhältnis von Fleisch und Soße an einem. Ich habe eben schon gesagt, wir werden in der Autofahrt in mich gehen. Dann ja. werde gleich beim nächsten Spot, werde ich dir die Bewertung mitteilen und die seht ihr am Ende des Videos. Und ihr Lieben aus Köln, wir sind am Start bei der fetten Kuh. Und die fette Kuh, ich würde jetzt das überhaupt, dass es relativ vielen schon Begriff, weil das so, sag ich mal, nicht mal mein Insider ist. Über Köln hinaus kennt man die fette Kuh. Ich habe auch früher mal gegessen. Ich erinnere mich an den Burger, das für mich persönlich, bei mir in den Gedanken, der heißeste Kandidat überhaupt auf den besten Burger Deutschlands. Weil der vieles vereint hat. Von Röstaromen bis Fleischgeschmack. Wann weiß ich nicht mehr ganz genau. Mein Kollege Marcel hat es sogar so gesagt, er hat mir den empfohlen damals. Er hat geheult, als er den gegessen hat. Wirklich. Er hat es gesagt. Und jetzt kommt der gute Walter. Und er wird uns zwar eben in die Annalen des Bürgers entführen. Also wir sind hier jetzt schon am Start. Und ich, kann hier mal ich kann natürlich jetzt nicht alles ausnehmen. Also einmal einfach Überblick vom Laden, ganz schnell. Und äh, ja, wir haben hier den Walter am Start. Wir gehen jetzt erstmal in die Küche, damit wir einigermaßen Geräuschkulisse haben. Also wir haben hier jetzt erstmal den Walter am Start. Der Walter ist der Inhaber hier, der Gründer von der Fetten kann man so sagen? Genau. Ich habe eben schon meiner Community gesagt, ihr seid der heißeste Kandidat überhaupt. Auf den besten Burger. Das freut mich auch sehr zu hören. Also ich weiß früher, was diesen Burger ausgemacht hat, als ihn schon mal gestern. Heftige Röstaroben, Fle schöner Fleischgeschmack, was du nicht bei jedem Burger hast, lange nicht. Oft schmeckt er nach gar nichts. Ja. Aus deinen Worten, was macht euer Burger aus? Unser Burger auf jeden Fall das Bann. Ganz mhm. klar nach unserem Rezept von einem Bäcker hier mhm. vor Ort, jeden Tag frisch gebacken, nachts. Ja. Ähm, unser Fleisch kommt von beiden Rindern, vom Niederrhein. Mhm. Äh, jeden Tag frisch gewolft, nicht gefroren, super wichtig. Mhm. Und mhm. halt mega heiß, auf einem richtig schönen heißen Gasgrill gegrillt. Das gibt die geilen okay. und, ja Ich würde einen klassischen Cheeseburger nehmen, ja. ja, ja. das auf jeden Fall. Aber sehr gerne, wir haben drei zu wir Mit Büffelmazzaretta, oh. oh yeah. Gruyère oder mit Cherra. Oh, ja. Ich empfehle ja. immer den Gruyère. Ja. Den Gruyère. Ja. Weil der hat so ein bisschen schmack ja. ja. ja. ja. ein, ein bisschen. Ja. bisschen ne? Dann nehmen wir, wir den Cheese, weil, Leute, versteht mich nicht falsch. Ich nehme auch gerne mal einen Special Burger, aber in meinem Herzen, den ja. Cheeseburger essen ja. manchmal nie. Ja, da sieht man den Trock. Da ist er. Oh, seiner Mitte. Der Paddy erinnert mich beinahe so ein bisschen ein klassisches Brötchen, muss ich sagen, ist Ja. Ein ja. klassisches Brötchen? Ja, ist das halt, ist es ein, ist es ein Weizenbrötchen mit ein bisschen Maismehl noch drin, mhm. Das ist aber nicht zu viel, finde ich, es ist glaube ich eine ganz geile Verpackung, es darf ja nicht zu viel Brot sein und nicht zu mhm. wenig und er muss dem Essen ja auch standhalten, das ist mhm. das Allerwichtigste. Wir hauen aber gut rein, wenn man mit. Ja. <lacht> oh <ja. lacht> Ich werde mich jetzt richtig in meine Bewertung reindenken. Ihr wisst ja, Bewertung gibt es am Ende des Videos. So was muss man erstmal auf sich wirken lassen. Zur Bewertung vom Daily Bürger. Vom Herzen danke für die Empfehlung. Von mir gibt es knackige 8,7 Punkte. Heftiger Bürger, ehrlicher Burger. Kranke rum. kurz gesagt, Rest habt ihr vorhin gehört, weiter geht's zur nächsten Bewertung. Mein bester Burger bisher hat eine 9 von 10 Punkten, ne? Okay, ja gut. Mein bester Burger hat eine 9 von 10 Punkten bekommen. Ich glaube, bestimmte Sachen beim Burger kannst du fast nicht besser machen. Das ist die Saftigkeit, das ist dieser Käsegeschmack, die Kombi mit der Soße, die Zwiebeln, die knirschen. Das geht anders, aber nicht unbedingt besser. Ja. Was eventuell noch ein bisschen besser gehen würde, wären die rum vom Fleisch. Ja. Das wird noch okay. ein ganz kleinen Tick besser gehen, aber das ist so ein krass meckern auf hohem Niveau. Nur ich suche ja immer, was ja. noch, besser, was noch besser gehen würde. Was noch besser gehen würde? Auch eine 9 von 10. Weil besser kann ich nicht sagen, weil der Ander anderen anderen Stellen, aber der ist absolut heftig krank und ich liebe dich. Ich schwör's dir. Ja. Der ist so heftig gewesen. Also, hat nicht, also bis jetzt so mit der für dich mit ja. ist der beste Burger. Ja, der, der ist. Typ hat Ahnung von Fress. Krass. Ja, 9 von 10 ist auf jeden Fall super stabil, würde ich sagen. Ja, sehr, sehr nice, das freut mich. Und dir, Julian, du warst nur bei einem Burger dabei. Danke fürs dabei sein. Ja, danke ne? schön, dass ich dabei sein durfte. Ja, und auch in diesem Video unbedingt mit Julian, wieder ein Abo dalassen. <lacht> ich verlinke den Bengel da am Schluss. Ja, du. Die eine Million Euro müssen wir jetzt <lacht> einmal. Jetzt muss die eine Million voll werden. Die müssen wir jetzt <lacht> mal wieder von zu ja. Hause zur Bewertung von der Fetten Kuh. Ich muss euch sagen, bei der Fetten Kuh einmal auf Real Talk basis wirklich, wenn du so ein Typ hast wie Walter, der einfach so mega heftig nett ist, dich durch den Laden führt. Das war so einer der krass, sympathischen und kooperativsten Menschen bei so einem Burger, den ich je hatte. Super Typ. Das fällt mir folgendes schwer zu sagen. Ich war ja schon zweimal da bei der Fetten Kuh. Und der Burger war Endlevel. Ich habe ihn im Kopf als den besten Burger, den ich hier gegessen habe. Und mit der Einstellung bin ich da rangegangen. Aber irgendwie, ich denke mir mal durch die Aufregung, durch sonst was. Ich kann ja viele Faktoren machen. Hat er diesmal ein bisschen eingekackt. Ich äh, habe eigentlich schon eine Aufnahme aufgenommen, wo ich euch keine Bewertung gesagt habe. Das ist aber irgendwie auch unfair in anderen Läden gegenüber. Ich würde ihm jetzt tatsächlich nur eine 6,5 geben, aber ich gebe ihm eine zweite Chance, weil ich weiß, und das sage ich jedem und jedem, der da hingeht und jetzt sagt, hä, was ist denn da los? Da muss diesmal irgendwas passiert sein. Das war nicht normal. Ich war ja selber schon da und weiß, wie heftig der ist. Lieber Walter, verzeih mir, aber ich muss, ich habe es schon ohne Bewertung aufgenommen. Ich schwöre es dir, aber das kann ich anderen Läden halber nicht antun. Aber ich komme wieder und dann wird geschnackt, auf. Diesmal eine zweite Chance. Das freue ich dir ein. Ja, Leute, danke fürs Zuschauen. Ich danke euch, dass ihr am Start seid. Haut die Glocke an. Unbedingt, wenn ihr Glocke nicht habt, damit ihr wisst, immer wenn ein Video am Start kommt, Daumen oben, Abo, Kommentar gerne, wo es als nächstes hingehen soll. Dann sage ich bis zum nächsten Mal. Bis.